Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen ähm, zu einem kleinen Video. Und zwar möchte ich kurz auf ein kleines Update hinweisen. Betrifft alle diejenigen, die äh, quasi mit Bilderall arbeiten und Mailing Boss nutzen und quasi e-mails über mailing boss dann auch versenden bisher war es ja so dass du ähm, jede x-beliebige e mail adresse ähm, quasi ähm, für das absenden von e-mails verwenden konntest das funktioniert jetzt ähm, in zukunft nicht mehr das heißt es funktionieren jetzt nur noch e mail adressen die ähm, tatsächlich verifiziert sind und die über ja, eine eigene domain laufen und ähm, wie du das jetzt ganz einfach ähm, anpassen kannst falls du das jetzt noch nicht gemacht hast ähm, dazu möchte ich dir gerne das möchte ich dir jetzt gerne hier zeigen ähm, ist, ist super einfach gemacht und zwar ähm, du gehst hier dann auf e mail marketing und ähm, logst dich quasi in deinen mailing boss account ein und ähm, für alle diejenigen in meinem team die nach unserer anleitung das ganze gemacht haben ist äh, die haben ja eh schon im prinzip eine eigene domain ähm, verifiziert und von daher ist es jetzt nur noch ein kleiner schritt du loggst dich dann hier bei Mailingboss ein und du siehst jetzt hier bisher haben wir hier bei domains ähm, Siehst du, habe ich zwei Domains zum Beispiel verifiziert und die sind ähm, aktiv und so weiter. Das ähm, passt alles. Du siehst, es ist auch schon äh, länger her. So und jetzt gibt es hier auf der linken Seite aber noch die Rubrik Absender E-Mails und wenn du hier drauf klickst, dann musst du hier noch ähm, deine ähm, Absender-E-Mail quasi verifizieren. Und das ähm, kannst du wie folgt machen, indem du hier auf neue Liste erstellen gehst. Du siehst, ich habe jetzt meine erste E-Mail schon ähm, verifiziert. Du kannst hier auf neue Liste erstellen gehen und kannst jetzt hier zum Beispiel deinen Absendernamen Oliver Schirmer ähm, angeben und dann... Habe ich eine E-Mail-Adresse oliverschirmer.net? Info at oliver Sage jetzt speichern. so und jetzt kriege ich eine benachrichtigung an diese e mail adresse geschickt weil du siehst die ist hier noch nicht verifiziert und die wird quasi erst dann verifiziert wenn ich den Bestätigungslink schicke also muss ich jetzt noch mal zurück hier auf meinen baukasten meine seiten und jetzt suche ich mir quasi die domain raus ähm, unter der ich die E-Mail-Adresse erstellt habe. Das war jetzt in meinem Fall einmal prosperityteam.de. Das habe ich bereits ähm, gemacht. Das ist äh, diese hier. ja Dann äh, die oliverschirmer.net. Dann siehst du hier unten de, das ähm, Briefsymbol für dein E-Mail-Postfach. Äh, Klicken hier einmal drauf. So, und jetzt siehst du hier die E-Mail-Adressen, die du hier ähm, dir erstellt hast. Gehst auf Webmail zugreifen. So, und jetzt sollte da die E-Mail-Adresse sein, äh, die E-Mail mit dem Link. Kurz einloggen. So, und dann haben wir hier Mailing Boss. Absenderüberprüfung, klicken hier drauf und jetzt siehst du hier ähm, einfach das Ganze hier klicken und dann ist die Verifizierung abgeschlossen. Und wenn wir jetzt hier nochmal in mailing Post zurückgehen, ich aktualisiere das Ganze jetzt einfach nochmal, dann siehst du hier ist jetzt auch diese E-Mail-Adresse verifiziert und dann kannst du ganz normal die E-Mail-Adresse auch in Mailing Boss weiter verwenden. Okay. Ich hoffe, das Ganze hat dir weitergeholfen. Wenn dem so war, freue ich mich über einen Daumen hoch. Wenn du Fragen hast, gerne die Kommentarfunktion nutzen oder komm gerne auf mich zu. In diesem Sinne, maximalen Erfolg. Wir sehen, hören wir uns im nächsten Video. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.